So, jetzt Abendessen, ne? Das ist fein. Lecker Salat, ne? Wunderbar. Hast du fleißig Staub gewischt heute. Ne? Hast dir den Salat verdient, Floyd Joy. Mit deiner Staubhalsgrause. Mm, ist das lecker. Hm? Na, das ist fein. Ganz lecker. Hm. Na. Das ist so ein leckerer Salat. Na. Na, dann will ich dich mal immer weiter stören. lass dir es weiter schmecken. Hm. Aufessen, dann gehen wir ins Bett. Und der knackt schön. Ne? Hm. Okay. Dann weiter guten Appetit.